Kürzlich wurde ich gefragt, was tue ich denn, wenn sich der Partner ausklingt? Also einfach nicht antwortet auf eine Frage. Meine Antwort? Ihm helfen, sich für sie hörbar zu machen. Ja, ich höre sie schon fragen, aber wenn ich meinem Partner etwas frage, kann ich doch erwarten, dass er mir eine Antwort gibt, oder? Ja, das ist gerechtfertigt. Aber ist das auch eine Einstellung die mir als Fragender hilft. In meiner Erfahrung mit Paaren hat sich diese gerechtfertigte Haltung als Sacker erwiesen. Ich bin zwar nicht dafür verantwortlich, dass mein Partner eine Antwort auf meine Frage findet, aber es ist zu meinem Vorteil, wenn er es tut. Und deshalb ist es zu meinem Vorteil, wenn ich ihm dabei helfe. Wie man seinem Partner dabei helfen kann, dass er eine Frage beantwortet, ist natürlich von Fall zu Fall, Unterschiedlich. Das muss jedes Paar für sich arbeiten. Aber wenn ich davon ausgehe, ich habe gefragt und jetzt ist es seine Verantwortung, eine Antwort zu geben, wird der Austausch weniger befriedigend sein, als wenn ich davon ausgehe, wir sind beide dafür verantwortlich, uns gegenseitig zu helfen. Gegenseitig zu helfen. Beantwortbare Fragen zu stellen und Antworten zu geben, die verstanden werden. Äh, Sie glauben, Ihr Partner ist nicht dazu bereit? Nun ja, einer ist immer noch besser als keiner. Probieren Sie doch einfach mal diese Haltung aus und lassen Sie mich wissen, welche Erfahrung Sie dabei gemacht haben.